Ich drücke hier mal auf den Knopf. Oh Gott, kommt jetzt wieder das mit dem Video? Genau, jetzt kommt das mit dem Video. Jetzt machen wir wieder äh, Bilder angucken. Weil wir machen das ja immer so, dass wir den, den Anguckteil äh, auf Video mitschneiden. Und dann findet man unten in der Beschreibung, in den Show Notes, einen Link dahin. Und umgekehrt, wer das jetzt auf Video sieht äh, soll bitte wissen, dass da noch ein Teil davor ist, der sehr lustig ist übrigens und äh, <lacht> hinterher auch noch mal ein Teil, wo wir eigentlich nur reden und da die Bilder nicht zeigen. Also alle, die Video gucken, Podcast hören und alle, die Podcast hören, Video gucken. Das heißt, ab jetzt ist Fremdsteuerung bei mir, weil du mir deinen Bildschirm äh, genau. präsentierst. Na gut. Ja, ja hat Nö, aber bisher funktioniert. Du musst jetzt einfach auf die Hände sitzen, dann ist das okay. Dann genau, ich lehne lehn mich einfach zurück. <lacht> Naja, ich mache jetzt aber hier keinen Monolog, also das äh, gut. machen wir schon gemeinsam. Nee, es geht diesmal, ich, also ich habe folgendes ähm, gemacht im Rahmen dieser, dieser Radiosendung, wo ich einmal die Woche da in USA im Radio bin, ähm, da schauen wir auch immer Bilder und da mhm. habe ich äh, so eine ganze Reihe an äh, Fotogalerien bei Flickr eingerichtet. Also Flickr, unsere Lieblingsplattform, und äh, die haben so ein Feature, da kannst du Bilder anderer Menschen reinwerfen in so Galerien. Ja. Das ist wie ein Album, nur halt nicht von deinen Bildern, sondern von fremden Bildern. Und äh, da habe ich äh, schon seit jetzt über einem Jahr äh, immer wieder irgendein Thema beackert mhm. und da eben so kleine Galerien gebastelt mit Sachen, die ich interessant fand oder die die zur Diskussion anregen. Und äh, ich dachte mir so, bei mir dachte ich mir so, das könnte man doch hier auch nochmal wiederverwerten, weil die Galerien stehen, die sind da und äh, deshalb würde ich jetzt einfach gerne in dieser und auch in folgenden Sendungen jeweils nochmal auf, so einen, auf so, einen, ja, so einen Aspekt der Fotografie eingehen und mhm. eben dabei auch Bilder gucken. Ein Aspekt der Fotografie, also praktisch da anfangen, wo wir äh, da, da noch da noch mal anfangen, wo wir schon mal angefangen haben, sozusagen. Ja, aber mit, so, mit Visuals dazu. Wir haben das ja, am cool. Anfang ja tatsächlich ja. alles nur besprochen, aber jetzt ähm, abstrakt es. Jetzt ja. ist es äh, plötzlich dank Pandemie und allem Möglichen einfacher, auch Video zu machen, weil ich habe es jetzt gelernt und äh, dann ist das, glaube ich, ja. Schauen wir noch mal. Ja. Schauen wir nochmal. Und zwar möchte ich heute mal über Schatten reden. Schatten. Geile Schatten. Sache. Mit geile dir. Sache. Angstgegner, ja. Mit dir über Schatten reden. Also Schatten im Sinne von, ja, was macht der Schatten? Oder was ist der überhaupt ein Schatten? Ein Schatten ist eine, wie heißt das hier? Ich glaube, Wikipedia sagt, a dark area or shape produced by a body between rays of light and a surface. Ja. Also wirft ein Schatten, da muss also auf der einen Seite Licht sein und auf der anderen Seite irgendwas, wo der Schatten drauf fällt. Schatten ist schon immer so ein Ding und ich habe das Gefühl, als hätte ich das damals in der Schattensendung auch schon gesagt, falls wir überhaupt eine gemacht haben, ich sehe Schatten nicht. Ich, weißt du, ich habe so, du bist dann irgendwie irgendwo in Italien, fotografierst so einen Laubengang mit einem tollen ja. Schattenwurf ja. und äh, hinterher merke ich, oh, das ist ja ein geiler Schattenwurf. Aber es gelingt mir bis heute nicht. Schatten zu sehen, bevor ich das Foto mache. Oder Schatten als Fotogelegenheit zu erkennen. Ganz ja, und eben nicht nur die Schatten, sondern ich finde ja ganz, ganz konkret, also bei diesem Bild hier zum Beispiel, das hat übrigens Moni gemacht, ähm, oft, und das ist mir früher passiert, und da habe ich mich echt hart trainieren müssen, ähm, oft habe ich so Schatten einfach weggeschnitten. Also Aha. ich habe die Schatten nicht als Teil des Subjekts wahrgenommen. Ja, und äh, wenn du die natürlich als Teil des Subjekts wahrnimmst oder als Teil des Motivs wahrnimmst, äh, dann kannst du entsprechend komponieren. Und in diesem ja. Fall hast du halt hier einen Mann mit seinem Esel und der wirft <lacht> einen recht, recht starken Schatten, weil er von hinten beleuchtet wird von der Sonne. Ja. Und äh, das ist Teil, des, Teil der Komposition und hat einen ich schönen hätte dieses Foto, Ich hätte dieses Foto ungefähr auch so gemacht mit der Motivation, ach, der Typ mit dem Esel sieht ja lustig aus. Ich hätte den Schatten nicht gesehen. Das ist ja schrecklich. Und deshalb schauen wir jetzt Bilder an, weil dann äh, lernt man das vielleicht mal. Ne? Also ähm, äh, hier ist eins mit äh, ein paar Menschen, die irgendwo im Schnee unterwegs sind mit, äh, mit Skiern und so. Auch hier sind die Schatten wichtig. Also der beim Rechten ist ein bisschen angeschnitten, aber die anderen beiden, ja. die sitzen gut. Ne? Und ja. Die haben da so einen, so einen Platz. Übrigens auch hübsch, ne? wie die Schatten so alle im unterschiedlichen Winkel laufen. Das macht mich nervös, ja. Das ist ja einer der großen Punkte der Verschwörungstheoretiker äh, gegen die Mondlandung. Weil die Schatten in unterschiedliche Richtungen gehen, müssen da unterschiedliche Lichtquellen gewesen sein. Ja, dann ist das Nein. da bei dem Bild genauso. Ja, genau, das ist gefaked. Genau. <lacht> Die, nee, warum gehen die in unterschiedliche Richtungen? Linse? Nee, wo, woran liegt das eigentlich? Nee, das ist Perspektive. Der hat eine Weitwinkellinse ja. drauf und ja. dann werden die ganzen Perspektivlinien halt äh, über, überzogen, über, ja. überstrahlt quasi, überstärkt. Überstärkt, ich habe ein neues Wort erfunden. Für überstärkte Perspektivlinien, so heißt die Sendung. Komm. <lacht> Sehr schön. <lacht> Was du natürlich mit Schatten auch machen kannst, ist, du kannst ihn als, als Mittel zum Zweck verwenden. Also hier finde hm. ich zum Beispiel ein wunderschönes Bild. Da hat jemand äh, drei Gabeln von oben auf, auf ein weißes Blatt Papier das sind laufen lassen. Naja, und dann hast du eben diese langen Ach. Schatten, die dann ein flaches Licht mit den Zinken macht. Ja, Da hätte ich lange überlegen müssen, was das überhaupt ist, aber ja. Ist doch sagenhaft. Ja. Also in sich wieder irgendwie ganz interessant. Da werden ganz neue Formen geschaffen. Und unten ist das Bild, links unten, wo die Schatten enden, da oder wo die Schatten abgeschnitten sind, endet es aber schön. Ja. Weil da quasi die, die die Lichtzipfel äh, noch im Bild sind. Also ja. das, das hat dann einen schönen, tollen Abschluss. Mag das total gern sozusagen. Ja, weil die da so unten auslaufen, ins Schwarze sozusagen. Genau. Mhm. Ähm, Schatten. Dann äh, haben wir schon mal drüber geredet, was macht denn eigentlich äh, Licht mit den Schatten? Ja? Und dann äh, kommt man wieder auf den Punkt, verschiedene große Lichtquellen machen verschieden harte Schatten. Mhm. Und je größer die Lichtquelle ist, desto soft, softer, desto weicher ist der Schatten. Hier bei einer Blume, da hast du überhaupt kein Schatten eigentlich. Weil wahrscheinlich die Lichtquelle oben eine Wolkendecke ist zum Beispiel. Naja, aber wenn du, ach so, eine Wolkendecke, klar, wenn die Sonne draußen ist, dann ist die Lichtquelle vergleichsweise klein. Also ja, also wenn die, wenn die Sonne allein ja. am Himmel steht, dann hast du eine punktförmige Lichtquelle, ja, weil ja, die, Sonne, ja, genau. die Sonne ist am ausgestreckten Arm, die ist so groß wie eine am ausgestreckten Arm eine Erbsen zwischen deinen Fingern. Ja. Und ähm, wenn du eine große Lichtquelle hast, lass mal hier nochmal, äh, oder eine größere Lichtquelle hast, hier zum Beispiel so eine Blumengeschichte Blumen auf einem Tisch, Stillleben ähm, nennt man Stillleben. Stimmt. Und bei diesem Stillleben hast du halt ein Fenster als Lichtquelle. Ja. Das ist nicht ganz super groß, aber auch nicht ganz klein. Und jetzt siehst du an dem Schatten halt, ja, das ist ein weicher Schatten mit einer weichen ja. Kante. Im Gegensatz zu einem harten Schatten mit einer harten Kante. Und äh, hier ja, nochmal. Halt, ne? ja. Oder hier äh, Babyfoto. Und da ist überhaupt keine Lichtquelle quasi. Das ist ja. alles irgendwie im Schatten, alles ganz weich. Passt ja zum Motiv hier. So ein kleines, weiches Baby. Aha. Das, äh, ja. Ähm, je nachdem, wo du bist in der Landschaft, hast du natürlich entsprechende Schattenwürfe. Also hier zum Beispiel aus äh, Spitzbergen, da ist da ist das Licht fast immer so, da hast du irgendwelche komischen Wolken, die ganz weiches, interessantes Licht machen, was trotzdem Lichtflecken hat, aber es ist trotzdem noch diffus, weil es nie mhm. ganz klar ist, sondern auch in den Wolkenlöchern immer noch so relativ viele Eiskristalle unterwegs sind, die das alles noch brechen. Das, das habe ich noch nirgendwo anders auf der Welt erlebt, so ein Licht. Ja, und um. dazu halt auch die Zerklüftung der Landschaft, in dem Fall halt dieses dieses Eisbergs oder Schneebergs. Äh, was das auch unterstützt, ne? Genau, das was das unterstützt, was das Ganze auch viel, äh, wie soll ich sagen, geheimnisvoller macht, weil du ja auch wirklich erstmal mehrere Schatten und Lichtflecken du dir angucken musst, um überhaupt rauszufinden, wie ist diese Landschaft denn eigentlich gebaut? Richtig. Also und der flüchtige Blick macht ja nur äh, Da ist irgendwie Ah äh, nee, da ist recht. Nee, warte mal. Hä, von wo kommt denn überhaupt Licht? Äh, was, ja, wo ist denn die Kante und wo nicht? Ja. Also Licht, Licht hat immer eine Richtung. Und in diesem Fall ähm, ja auch. Aber äh, dann hab, muss natürlich der Gegenspieler auch da sein. In diesem Fall die Flächen, auf denen das, der Schatten landet. Und je nach Winkel, Richtung und Beschaffenheit dieser Flächen kriegst du halt unterschiedliche Ergebnisse. Aha. Und das hier gibt halt diese weichen interessanten Verläufe. Also ähm, Spitzbergen ist abgefahren, was das Licht angeht. Das, dann hast du im Gegensatz dazu hast du dann zum Beispiel ähm, Atlantikküste, Irland. Mhm. Hast du äh, Licht, was auch aus, aus Wolken mit Löchern gemacht wird. <lacht> ja, also da hast Irland. du Wolken mit mhm. Löchern und die, die, ähm, die, die sind aber so hartkantig oft. Das heißt, du hast dann Einfach äh, äh, sowas wie das hier, ne? so, so, so Licht, was durch den Baum scheint, ja, nur in groß. Kokoloris, hm? Kokolores. genau, das genau. hatten wir schon mal. Ähm, das, was Gerade ist mein glas invitation also mein Freischaltcode gekommen. das, Ach, doch das geht doch schnell. <lacht> <lacht> Na, guck mal, ob Holgi noch frei ist. <lacht> Ach, da gibt es äh, Usernamen. Du kannst, ich, ich bin Chris Marquardt dort. Ja. Ah ja, das ist ja ein Ding, ja. Ja, ähm, also du hast da, ähm, äh, ja, also unterschiedliche Ecken dieser Welt machen unterschiedliches Licht und damit auch unterschiedliche Schatten. Äh, mhm. Was ich auch interessant finde, ist sind dann Schatten, ähm, so Pflanzenschatten. Also in diesem Fall brauchst du harte Sonne, das sind so Grashalme, ja. die, sich, die sich selbst beschatten. Und dann hast du quasi A, die Grashalme und B, nochmal die Grashalme, aber als Schatten drauf, finde ich, find ich toll. Mag ich ja. total gern. Da muss man aber auch lange suchen, um zu gucken, wo das Licht herkommt. Naja, von rechts, ne? Ja. Von, von rechts hinten quasi. Mhm. Also, das ist, ein, das ist eher so ein durchgeleuchtetes durch, durch Ding, wie das hier zum Beispiel auch. Ne? Ein Blatt, und dann hast du ja. von hinten die Sonne und da werden andere Blätter, werfen ihren Schatten drauf und letztendlich äh, bekommst du da halt so eine so eine durchsichtige Sache, die gar nicht durchsichtig ist. Also die, die Fläche. Das, da ist quasi das Blatt vorne ist quasi eine Leinwand, auf die von hinten projiziert wird. Finde ich schön, nee. solche Bilder. Was? Ach ja, klar, von ja, nee, ich war gerade verkehrt rum. Ja, ja, alles gut. Das, das ich, ist eine, eine Rückprojektion, ist das. Ja, genau, Rückprojektion, so heißt das Wort. Genau. Ähm, hier ist nochmal eins. Also. Mhm, genau. Das find ich, also finde ich sagenhaft. Gab Es früher, gab früher Fernseher, ne? Also, also als vor, <lacht> wenn man vor, vor 20 Jahren riesige Fernseher äh, in seiner Wohnung stehen hatte, waren das meistens Rückprojektoren, ja. Mit wenig Kontrast. <lacht> genau. <lacht> Schwamm. Hatte genau. ich nie, wollte ich immer. Und dann, dann war, ich, da war ich doch ganz froh, irgendwie sowas mhm. nicht bekommen zu haben. Äh, lass mal schauen, was wir hier noch haben. Ja, hier ist noch mal ein Beispiel für, für Schatten als Teil der Komposition, das sind irgendwie zwei, wow. zwei Bäumchen, die da aus, einem, aus einer Schneewüste rausgucken. Du Sehr hast eine super, eine super Leinwand, auf die projiziert wird und dann hast du eine ja. harte Sonne draußen und dann hast du deren Schatten, die einfach Teil der Komposition sind. Wirklich ja, schön. super. Lustig ist es, wenn Schatten um die Ecke gehen, in diesem Fall sehen wir irgendein Wohnmobil oder einen Wohnwagen und der ist hinten so rund. Ja, und dann Stream, ja. hast du genau sowas in die Art und dann hast du einen Schatten von einem Menschen, der da auf diese Rundung fällt und damit natürlich verzerrt wird. Das ist wie so ein Aha. Zerspiegel. Was aber auch interessant ist, ist, dass jetzt dieser Schatten, weil er dunkel ist, plötzlich einen Kontrast bietet zu der Reflexion, die da in dieser äh, polierten äh, Oberfläche stattfindet. aber ja, das ist ja noch eine Reflexion. Und diese Reflexion in dem Schatten, die siehst du, die ist auch oben da, wo es hell ist, aber da siehst du sie halt nicht. Ich wollte gerade sagen, Kontrast man sieht die nur wegen ist. des Schattens, genau, ja, ja, ja, cool. Ach, cool. Also da hat der Schatten so eine Doppelfunktion, dass einmal Schatten zu sein und lustig auszusehen, weil der verzerrt natürlich den Kopf da. Ich und hätte es vor allen Dingen, hätte ich das nicht gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest. Also im Kopf oben, also am Hinterkopf, dass da was ist, ist mir aufgefallen. Aber du siehst ja sogar unten noch das Auto, das gegenüber steht. Und ich würde mal behaupten, dass das da oben in dem... In dem, in dem Hinterkopf die Reflexion vielleicht sogar der eigentliche Kopf ist von der Person, die da geht. Ah ja. ja. Also ist so ein bisschen so ein Suchbild, äh. so ein Entdeckerbild. Mag ich gerne. Ähm, ja. Und dann Schatten machen auch viel Ab Abstraktion. Hier ist ein Foto von Stühlen, komischen, äh, wie nennt man solche Stühle? Äh, äh, wie nennt man das? Butter butterfly korbssessel Korbsessel aus Plaste, aus buntem Plaste, ja. in irgendwelchen Metallrahmen auf. Also so 60er-Jahre-Gefühl. Ja. Und äh, die machen einfach geile Schatten. Und das ist so eine schöne Sammlung an lustigen Formen und Schatten und Farben. Hm. Ja, das war es eigentlich schon. So kurz zum Thema Schatten ähm, der Holger macht äh, verlinkt das natürlich. Machst natürlich. Du doch. Ich, äh, ich, ich verlinke dir dann mal hier den Link zur Galerie. Dann kannst du das reinnehmen. Super. Und jetzt würde ich Bilder gucken gehen. Bilder gucken gehen. Bilder gucken gehen, wenn wir schon mal dabei sind. Genau. Die Vrind Bilderschau. Übrigens auf äh Warte mal, ich muss jetzt mal erstmal dein Browserfenster zumachen, sonst werde ich mehr Nee, wahnsinnig. das lässt du offen. Genau. Da sind doch, da kommt doch jetzt die Bilderschau noch drin. Ach so, die, ich habe die auch bei mir, die Bilder. Dann kann ich, ich, ich guck bei mir mit. Kannst du auch machen. Ja, ja, das ist sonst, sonst, ich, sonst das, also das alles, äh, ja. Ist alles gut. <lacht> <lacht> ähm, diesmal habe ich wieder, wie immer, drei Bilder ausgesucht aus den Bildern, die ihr hier reingeworfen habt. Macht das bitte weiter. Weil, ja, sonst setzt's was. Sonst setzt's was und dann hören wir hier auf. Ähm... Und äh, das erste Bild ist von Jannis Rösel. Mhm. Heißt Security Control. Sicherheitskontrolle für alle Abflüge. Flughafen, ein, ein Terminalgebäude vom Flughafen äh, in der Nacht. Terminal C. ja und Beleuchtetes Terminalgebäude und zwei Typen mit Rollkoffern laufen schwarz sozusagen vor dem äh, Gebäude vorbei. Genau, so klassische Silhouetten vor ja. dem Gebäude. Du erkennst nicht, wer es ist und was es ist, aber die haben einen Rollkoffer und gehen da auf Sie einem wollte, nassen... Das war das Wort, ja, ja, ja. Auf, Gehen auf einem nassen Asphalt irgendwie dahin. Das ist ja sowieso immer das beste. Nasser Asphalt, nasser Boden, immer geil, selbst drin. Was ich interessant finde, ist, du hast jetzt diese... Das ist eine interessante Kombi vorne. Das ist jetzt nicht so deutlich hier, aber ähm, du hast den Schatten... Mhm. Von den beiden, also die, die werfen nach vorne den Schatten, weil dahinter das Licht ist. Aber du hast auch die Reflexion da vorne. Also hast du hast so eine Kombi aus Schatten und Reflexion, weil das natürlich vorne äh, spiegelt, weil da was nass ist. Ja. Das finde ich ganz schön. Und überhaupt, äh, finde ich die. Darum sieht das gut aus. Also, ja. Naja, der, der, der klassische Wetdown im ja, ja, genau. Film, ne? Erzähle ich dann an der Stelle immer, dass ich, äh, als wir hinter Gittern gemacht haben, das war so eine so eine Frauenknast-Serie für RTL, da hat irgendwann der DOP ein Wetdown im Flur innen. Also es war ja. wirklich Innenflur innen Nacht. Und äh, im, äh, in der Anforderung stand Wetdown. Das, das, das fand ich irgendwie, habe ich auch gedacht, toll, ich weiß, bist du bist so bekloppt. <lacht> und äh, dann haben wir ein Wetdown gemacht. Und das war so ein Fliesenboden, so ein genarbter Fliesenboden. Also nicht genarbt, sondern so genoppte, also weißt du, ja. jetzt, wie dieser PVC-Noppenboden, den man kennt, aber sowas halt als Fliese im Grunde. Ja. Und dann Wetdown drauf, das sah so unfassbar geil aus. Also das, also <lacht> völlig, völlig sinnbefreit. Völlig aber sinnbefreit, geil. aber absolut, absolut sexy. Ja. ja, Wahnsinn. Ja, was ich, was ich äh, lustig finde bei dem Bild ist, dass die, dass die zwei Cars, äh, die da vorne gehen, hinten noch nochmal. Äh, neu aufgeführt oder nochmal wieder angeführt werden, nämlich da sind diese zwei Schaut ha, ja. Schautafeln, eine an der Wand, eine über dem Terminal und da sind quasi Menschen mit Koffern in, in dieser, also aus Piktogramme ja. und vorne die zwei, die dann so von der Haltung ähnlich wie die zwei anderen da quasi gehen. Was jetzt noch gefehlt hätte, wäre, dass das rechts oben dieses Piktogramm auch noch in die andere Richtung zeigen würde. Ja. Dann wär's und perfekt. beide einen Rollkoffer haben. Richtig, ja. <lacht> Aber dann wäre es dann wär's wahrscheinlich schon ein bisschen kitschig ist. Und ob der Janis Rösel das so gewollt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber mhm. ich, ich, äh, ich sag mal ja, wahrscheinlich war Absicht, weil das ist einfach zu gut. Hat Humor. Absolut. Ja, ist gut. Übrigens, bei Silhouettenfotos ist es immer relativ wichtig, dass man eine gute Trennung zwischen Hintergrund und Vordergrund hat. In diesem Fall äh, siehst du das vor allem an den Beinen des äh, linken Menschen. Weil der Rollkoffer von dem anderen sich da gerade noch so abhebt. Da ist noch so eine. So das eine stimmt, sonst, sonst hättest du unten so einen so ein Monolith. Hallo? Bist du noch da? Ich sagte, sonst hättest du da. Oh, da war Jetzt da bist ein, du wieder da. Alles klar. An, genau. Sonst hättest du da unten einen so einen Monolithen. Ne? Dann würde halt seine, sein, sein Oberkörper irgendwo rauswachsen. Ja, dann hätte der halt einen Klumpfuß. Ne? <lacht> genau. Also, das finde ich, das ist immer noch wichtig bei Silhouettenbildern, dass man diese Trennung gut macht zwischen Vorder- und Hintergrund. Mm -hmm. ähm, ja, zweites Bild ist äh, von, oh Gott, jetzt habe ich, habe ich vergessen äh, aufzuschreiben. Steht das, steht das nicht? Ist. Oh, steht da nicht. Oh, äh. Ist egal. Äh, ist auf jeden äh, Fall okay. ein tolles, tolles, schönes Bild, was äh, was ganz mit dem, ja, mit dem aufgeräumten Leeren spielt. Ne? Wir haben hier eine. Ein, ein ein Meer und mhm. ein Himmel und dann haben wir ein kleines Segelboot, was da einsam und alleine, das einzige, das letzte Segelboot <lacht> auf dieser Welt quasi ja. äh, segelt da so dahin und äh, der Himmel reißt auf und wir haben so ein Halleluja-Licht, ne, so God Aber Grace. nicht auf dem Segelboot, sondern hinter dem Segelboot auf dem Meer. Richtig. Ähm, und Aber immer noch gerade so an der Kante, dass das dem Segelboot noch ein bisschen Helligkeit hinterm Segel gibt, Das es auch noch, auch wieder Silhouette übrigens, ähm, und, das Bild ähm, ist übrigens von Christian und heißt Auf dem Genfer See. Ah, sehr schön. Ähm, ja, und ich finde es irgendwie Also, es hat ganz viel, man nennt das negativen Raum, also den Bereich des Bildes, der nicht mhm. irgendwie äh, dem, das Motiv ist. Ich muss die ganze Zeit feixen, weil das ist so, immer wenn ich irgendwo am Meer oder sonst was bin, mache ich genau dieses Foto mhm. und erzeuge negativen Raum, also ich bin der Meister des Negativen. Du siehst bei mir auf den Fotos die Segelboote nie. Das, das ist wirklich immer so. Oh, das sieht geil aus. Da hinten geht die Sonne unter und das Boot fährt gerade vor der Sonne vorbei. Klick, nichts zu erkennen. Und woran das liegt das? So, ich habe nicht die Leistung, wahrscheinlich bin ich viel zu weitwinklig dafür. Ach so, ja. Mein Auge guckt hat, ne, aber, aber es ist sehr schön. Es, ich kann da immer sehr schön drüber feixen. Ja, ja. da, da habe ich kürzlich übrigens ähm, auch, ähm, da, da habe ich mich kürzlich ein bisschen geärgert, keine, keine äh, andere Kamera als das äh, iPhone dabei gehabt zu haben, weil ja. wir hatten ja ein bisschen Spaziergang gemacht, so über die Felder hier bei uns. Und dann kamen wir an einem Feld vorbei, frisch abgeerntet. Und da das, das, das, das standen, am Schluss haben wir gezählt 16 Storchen drauf. Oh. Störche. 16 Stück. Und äh, die waren aber trotzdem weit genug weg, dass das mhm. iPhone sie mit Digitalzoom so als Störche gerade noch so erkennbar. Ja, ja. Störche hat. im negativen Raum. Mhm. <lacht> Oder andersrum. Negativer Raum mit Storch. Mit Storchenfamilie. Storchen. Ähm, ja. Aber das hier, also das hier macht das gut, ne? Da hast du. Also, ja, super. Das ist auch das, ich vermute mal, wahrscheinlich, wenn das, das Ganze ist, dann hast so links und rechts von dem Bild wahrscheinlich genau außerhalb der Bildkante schon wieder andere Boote und, mhm. und das ist so eine. Oder er hat welche rausgeklont, das kann natürlich auch sein. Aber das ist hier so ein, ja, so, weiß nicht. Also. Sehr viel, sehr viel Ruhe halt. Ruhe, genau, Zahnarztwartezimmer, sage ich da immer. Ja, aber die da beiden Zahnarztwartezimmer, die sind irgendwie kitsch, ja. Naja, das war jetzt auch nicht böse gemeint, sondern eher, das, das ist so beruhigend, das würde ich da aufhängen, mhm. äh, weil die Leute dann irgendwie wahrscheinlich ein bisschen relaxter sind. Ja. Ja, und, und. last but not least. Oh, das ist Schatten. Das ist, das ist Schatten pur. Das ist, äh, ja. das ist sogenanntes Low-Key. Was sehen wir? Wir sehen, also erstmal Manuel... Generich hat das gemacht, nennt es Curves. Es ist eine Canon T90. Ähm, eine Spiegelreflexkamera im Dunkeln von vorne fotografiert. Ja. Von vorne fotografiert, aber das Licht kommt ganz spärlich von hinten mhm. und beleuchtet. Wirklich nur ein paar Details oben, den, äh, den Spiegel, äh, den, das, das, den Prismenkasten oben, mhm. ein bisschen was an der Seite und dann vorne am Objektiv, da ist auch scharf gestellt, nochmal so den Rand, wo diese Gumminoppen äh, zum, zum Fokussieren das sind. Ein Griffzähnchen, ja. Ein Griffzähnchen, ja, das ist ein schönes wie, Wort. Wie macht man das? Also, wie, also wie, wie macht man so ein Foto, wenn das Licht von hinten kommt? Also... Also, wie belichtet man das sinnvoll? Ähm, 250. Also es ist so belichtet, dass die, die Griffzähnchen, wie du sie nennst, ähm, ja. ordentlich belichtet sind. Ja. Das heißt, im, theoretisch kannst du eigentlich auf die Griffzähnchen belichten. Das, wenn, okay. wenn du das mit Automatik machst, dann, dann fällst du auf die das Schnauze. Das ist eine totale Matsche, genau. Ja. Dann, wird's, ja, ja. dann, dann, dann sieht, der, sieht die Kamera sehr viel dunkel und dann zieht sie es hoch. Das ist manuelle Belichtung. Genau. Wahrscheinlich ja. mit einem spot äh, Focus, äh, Spotmeter auf die Griffzähnchen oder so. Und mit Sicherheit dann auch am hinterher noch mal ein bisschen nachbearbeitet und den dunklen Teil dann noch mal ein bisschen weiter runtergezogen, dass der richtig absäuft. Und ja. das ist das ist Low-Key, wo, wo, wo quasi Formen von etwas durch Lichtkanten äh, betont oder gezeigt werden, aber auch nicht viel mhm. mehr. Ne? Und das mhm. ist ein super Beispiel dafür. Sehr, sehr reduziert. Mag ich total gern. Ja, Macht man sowas, also macht man sowas in, in, in, in einem Studio oder in einem, was weiß ich, wie gearteten Kasten, der alles von der Seite abschirmt an Licht? Hm, musst du nicht. Oder? Musst du nicht. Okay. Also es, es hilft, das im Dunkeln zu so machen. Aber hm. das ist hinterher nicht so äh, im, im dunklen Zimmer gemacht, wie es aussieht. Da reicht ein relativ dunkler Hintergrund und eine punktförmige Lichtquelle. Dann ziehst du hm. einen Vorhang vor, dass das Fenster da nicht noch irgendwie Licht rein äh, verschmutzt sozusagen. Hm. Und dann äh, ist es... Und dann machst du es über die Belichtung. Bisschen üben, bisschen mhm. spielen. Das ist aber so eine Spielwiese, manuelle Belicht äh, Belichtigung, Belichtung. Belichtung. <lacht> manuelle Belichtung ist natürlich ja. auch ein sehr schöner Sendungstitel. Naja, das, das ist Running, Running Gag bei Happy ah. Shooting. Und ich, ich, ich sage den aus Versehen mittlerweile. Ja, das, das <lacht> ja, genau, L statt N. ne N statt L. Wir hatten mal so einen, kennst du Pension Schöller? nee das ist so ein Schwank in drei Akten, ähm, wird gerne in Boulevardtheatern gespielt, gibt es auch als Filme, also ist mehrfach verfilmt worden äh, und unser Lieblingsfilm damals Ende, Anfang der 90er, weil das, als ich Zivildienst gemacht habe, war die Version mit Boy Gobert äh, Da hat Boy Gobert den Sohn gespielt, der unbedingt Schauspieler werden wollte, aber der kein, N, äh, kein L aussprechen konnte <lacht> und darum immer N gesagt hat, er wollte also Schauspieler werden oh, und <lacht> Und dann haben sie es natürlich komplett übertrieben und ihn nur Sachen mit L reden lassen. Klar. Wenn er seinen Sprachfehner nicht in den Griff bekommt, dann werde, werde ich mir Kiesensteine in den Mund stecken, um zu üben. <lacht> wenn, wenn das nicht hilft, nehme ich Ziegensteine oder Pfnastersteine. So. <lacht> so. Sehr und schön. wenn du, dann, das fanden wir so lustig, dass wir ein, zwei Tage nur so geredet haben, ja. und dann hat das nicht mehr aufgehört. <lacht> und dann kriegst du es nicht mehr los. <lacht> dann kriegst du es halt nicht mehr los, genau. Und, und, dann hast du, und dann hast du plötzlich im Radio die Nachrichten zu lesen. Ja, viel Spaß. <lacht> nee, damals habe ich noch nicht im, im, im Radio äh, okay. Nachrichten genesen. <lacht> Scheiße. Da <lacht> ist es das ähm, macht da ja wirklich einen Heidenspaß. Gut, ja. das war die äh, Windbilderschau und. Die Binderschau. Die Binderschau. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ich ja. habe noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Ähm, das eine ist, äh, wir haben ja vorhin über Instagram geredet und Instagram ist, wird immer gruseliger, wenn es darum geht, Bilder auf dem Web zu öffnen. Mit Cookie und mit was weiß ich und dann hast du nur so kleine Auflösungen. Die wollen, Aha. die tun alles, die tun alles dran, dass, äh, du, dass du die App benutzt, weil da können sie ja. dich trecken. Ja? Das, also ja. die, die, das, das ist mit dem, mit dem Web äh, anschauen, ist wirklich nur so eine Notlösung. Ähm, und deshalb äh, nehme ich jetzt auch Instagram-Bilder für die Bilderschau nicht mehr mit rein. Ja. Weil es nervt einfach nur und man kann es nicht schön ja, ja, ja. zeigen und so weiter. Ähm, und das Zweite ist, wenn ihr Bilder reinwerft, dann versucht möglicherweise doch diese Bilder so äh, abzulegen online, dass die auch nach, ich sag mal, zwei Monaten noch dastehen. Ja. Ich habe nämlich jetzt mehrere gehabt, wo ich reingeguckt habe und dann kam irgendwie so Album empty oder so, weil mhm. jemand aufgeräumt hat. Und es kann tatsächlich sein, dass Bilder halt auch erstmal nach, ne, nach, nach einem halben nach einem Vierteljahr oder so ähm, in diese Bilderschau reinkommen. Und wenn die dann weg sind, weil der Link nicht mehr tut, dann ist das schade. Hm. Aber trotzdem, es ist also die meisten sind da, wo sie sind und das ist auch schön so. Also ich empfehle immer noch Flickr als Plattform. Flickr ist super. Also das kostet zwar auch ein Heidengeld, Du musst dir äh, nicht also, die Pro nehmen. Du musst ja, ja nicht ich, ha, ich habe das nehmen. aber, weil ich, ich, ich will ja auch keine Werbung sehen. Ne? Ja, das ich, so, ich, also ich, ich denke mir ja. so, solange ich, ich kann es mir gerade leisten, ich kann mir gerade den Luxus leisten, keine Werbung anzugucken und darum zahle ich da gerne diese 60 Euro im Jahr. Ja. Ähm, wobei das für, meine, für meinen Bedarf natürlich vollkommen, vollkommen übertrieben ist. Von daher ist vielleicht sowas wie Glas, ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, ist sowas wie Glas vielleicht eine gute Alternative, weil du zahlst keine 60, sondern nur 30 Euro, um keine Werbung zu haben und ja. Vielleicht reicht es ja, um deine Bilder herzuzeigen. Möglich. Die Frage okay. ist halt, also bei, bei Flickr ist das Schöne, es, ich, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Flickr jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren oder fünf Jahren verschwindet. Bei sowas wie Glas weiß man es nicht. Ja. ja, das ist neu und das, ich ja. sag mal, ich gebe dir eine 50-50-Chance, dass die in drei, drei Jahren noch da sind. Mhm. Ähm, ich, wie gesagt, also ich, ich kann ja mal hier ganz kurz eins aufmachen ähm, für das Video hier warte mal, das machen wir so und dann machen wir das so und dann machen wir das so. Das siehst du jetzt nicht, weil du... Nee, ich höre das nur. Weil, weil, du, weil, du, weil du das schon wieder zugemacht hast, aber hier ist, so ein, so. hier ist so ein Beispiel davon, wie das aussieht. Das ist ja auch wirklich simpel. Das Bild wird gezeigt, du hast ein bisschen Exif-Daten dazu, also sprich, welches, welche Kamera, welches, welche ISO mal, und wann es geschossen ich, wurde. Ich klicke das nochmal an. Hier von Kannst die, du machen, ja. ja. Und dann bekommst du halt... Äh, mhm. Und das Bild, ne? das ist also das ist sehr simpel gemacht und dann natürlich rechts unten ein Join-Button, weil die wollen natürlich darüber auch Leute reinbekommen. Klar. Äh, hier ist nochmal eins, Moment. Da, noch mal und den ich den. kann die auch einfach rausverlinken, ne? also an die anderen Das ist jetzt das genauso rausverlinkt. Das ist jetzt genau, okay. rausverlinkt, ganz einfach. Ja, ähm, ja. also das, das ist simpel, einfach ja. und... Und Jod. Ähm, so, und damit beenden wir den Anschauteil. Jetzt, jetzt könnt ihr nur noch zuhören. Und genau, und machen jetzt auf der Audioschiene weiter mit den Fragen. Und die erste kommt von Marty, der schreibt, ich fotografiere